Bisher haben wir nur ganze Zahlen als Exponenten betrachtet. Jetzt wollen wir auch rationale Zahlen als Exponenten zulassen. Wenn wir die Formel Wurzel 2 gleich 2 hoch x lösen, kommen wir zu einer rationalen Zahl als Exponent. Wir quadrieren beide Seiten der Gleichung. Rechts erhalten wir 2 hoch x hoch 2. Nach der Bierkastenregel ist das 2 hoch 2x. Links steht Wurzel 2 zum Quadrat, also 2. 2 hoch 2x gleich 2 hoch 1. Wenn das stimmen soll, muss 2x gleich 1 sein, entsprechend muss x gleich halb sein. Wenn wir als Exponent einen Stammbruch 1 durch m haben, dann entspricht dies der mten Wurzel aus der Basis. Wir müssen einschränken, dass die Basis größer 0 sein muss. Die Wurzel aus negativen Zahlen können wir noch nicht berechnen. Wenn a hoch 1 durch m gleich der mten Wurzel aus a ist, dann ist a hoch n durch m gleich der Potenz von dieser Wurzel. Entweder schreiben wir diese Potenz unter die Wurzel oder wir klammern die Wurzel ein und schreiben die Potenz um die Klammer herum. 1 Achtel hoch minus 1 Drittel. Zunächst verwandeln wir den negativen Exponenten in einen positiven Exponenten, indem wir 1 durch ein Achtel hoch plus 1 Drittel schreiben. Dann spalten wir den Nenner in zwei Potenzen auf. 1 Achtel hoch ein Drittel ist 1 hoch ein Drittel durch 8 hoch ein Drittel. Eine Zahl hoch ein Drittel entspricht der dritten Wurzel aus dieser Zahl. Wir haben 1 durch dritte Wurzel 1 durch dritte Wurzel 8 ergibt 1 durch 1 halb. Und der Kehrwert von 1 halb ist 2. Dritte Wurzel aus a2 mal dritte Wurzel ist a. Wir verwandeln die Wurzelausdrücke in Potenzen. a hoch 2 Drittel mal a hoch 1 Drittel. Wir multiplizieren Potenzen mit gleicher Basis, indem wir die Exponenten addieren. Es ergibt sich a hoch 2 viertel plus 1 Drittel gleich a hoch 1. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 km pro Sekunde. Ein Jahr sind 365 mal 24 mal 60 mal 60 gleich 3,1536 mal 10 hoch 7 Sekunden. Multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich ein Lichtjahr zu 9,5 x 10 hoch 15 m. Man kann mit Licht astronomische Entfernungen messen, etwa die Entfernung Erde-Mond. Ein Lichtstrahl benötigt von der Erde zum Mond und zurück ca. 2,5 Sekunden. Zusammen mit der Lichtgeschwindigkeit errechnet sich eine Entfernung von 3,9 mal 10 hoch 8 Meter Abstand Erde-Mond. Wenn wir eine Potenz zur Basis A haben, können wir diese in eine Potenz zur Basis B umrechnen, also aus dem Exponenten C den Exponenten D ermitteln. Wir logarithmieren dazu unsere Gleichung erhalten C mal log A gleich D mal log B oder D gleich C mal log A durch log B. Wenn wir eine Potenz zur Basis 2 in eine 10 umrechnen wollen, müssen wir den Exponenten um den Faktor log 2 durch log 10, also 0,3, multiplizieren. Wenn wir eine Zehnerpotenz zu einer Potenz der Euler'schen Zahl E umwandeln wollen, müssen wir den Exponenten mit dem Faktor log 10 durch log E, also 2,3, multiplizieren. Wir haben Rechenregeln für die Grundrechenarten mit Potenzen kennengelernt. Wir können einen Bruch als Exponent in eine Wurzel umwandeln. Wir wissen, was negative Exponenten und was der Exponent 0 bedeutet und wir können Potenzen von einer Basis A auf eine Basis B umrechnen.